Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen News-Sendung. Teil 2 geht heute an den Start und ja, die letzte Sendung ist relativ gut angekommen, würde ich sagen. Also für meine Verhältnisse, ähm, auch wenn die nicht so wirklich perfekt war. Ich habe gemerkt, der Ton vom Mikrofon hat, hat ab und zu abgeschaltet und ja, war nicht wirklich perfekt. Ich habe den Fehler aber gefunden und hoffe, diesmal ist nicht der Fall. Ja, um was geht es sich heute? Also ich habe gedacht, wir packen das Ganze mal voller Haptik heute und... Irgendwas fehlt noch. Ja, das sieht doch schon viel besser aus. <lacht> ja, hier schon mal die b Haptics Tech Suit Weste. Und ja, ich habe mir gedacht, packen wir hier mal in die News-Sendung ein paar Sachen zum Tastsinn rein. Und. Alle Leute reden immer von, ja, wir brauchen höhere Auflösung, höhere Field of View, geilere Grafik, besseren Sound. Ist natürlich alles wichtig. Aber was ist mit unserem Tastsinn? Wir, wir zocken, wir tauchen ein in die VR-Welt. Und äh, eines fehlt mir immer. Und das ist, irgendwas zu fühlen, was passiert gerade, ob ich jetzt einen Shooter spiele, ob ich äh, ein Kampfspiel wie Thrill of the Fight spiele. Mir fehlt einfach das, das Feedback, was passiert hier gerade. Klar merke ich irgendwie, visuell wird mir dargestellt, du wirst gerade getroffen, ne? Bild verschwimmt oder ne, beim Shooter auch, wenn man getroffen wird. Ein Bisschen irgendwie Blut, Blut, rotes Bild oder sonst was. Aber äh, trotzdem merkt man nicht irgendwie, okay, man wird jetzt gerade getroffen. Und äh, ja, das macht schon mal dieses Teil hier. Und äh, da gibt es noch so viele andere Sachen, die eigentlich wichtig sind, äh, die mit Sicherheit auch mega äh, Immersion bringen. Und ja, das wollte ich euch heute so ein bisschen vorstellen. Wir haben drei Themen dazu. Und äh, ja, einmal ist hier die Behaptics Weste. Leider ist es nicht meine, also ich habe mir die nur ausgeliehen von Andyman VR, <lacht> wer den nicht kennt, leider hat er aufgehört, aber sein Kanal existiert nach wie vor, den packe ich auch unten in die Beschreibung. Danke Andyman für diese Weste, dass ich die hier zeigen kann auf meinem Kanal. Also ganz ehrlich, die ist nicht echt günstig, also die ist nicht wirklich günstig, so besser ausgedrückt. Und äh, ich hätte mir sie wahrscheinlich nicht gekauft. Ich habe die angeschrieben, ob die mir eine Testversion zur Verfügung stellen können, damit ich euch das zeigen kann. Und äh, habe da leider eine Ablehnung erfahren. Habe mir auch, ja, habe mir eigentlich nichts dabei groß gedacht, denn mein Kanal ist so klein, äh, dass man da so eine Weste bekommt. Äh, alleine VR-Brillen sind schon schwierig zu bekommen, also nicht als Geschenk, sondern einfach nur als Leihgabe für ein, zwei Wochen, damit man mal ein Video dazu machen kann. Und ja, habe ich nicht bekommen und desto äh, glücklicher bin ich, dass ich euch die hier heute äh, schon mal präsentieren kann. Ein extra Video kommt natürlich nochmal dazu, und äh, da werde ich definitiv äh, ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ein paar Spiele testen, die unterstützt werden. Ein ähm, bisschen, wie das Ganze funktioniert und so weiter und so fort. Also da freue ich mich schon drauf auf das Video. Ich habe nur mal ganz kurz mit der Weste gezockt. Und äh, ist schon ein bisschen anderes Zocken auf jeden Fall. Aber äh, lasst euch da auf das Video mal ja, gespannt sein oder seid gespannt darauf. Das wird auf jeden Fall noch folgen. Ja, kommen wir aber jetzt zum erstmal zur ersten News. Und das ist nicht die BeHaptics Weste sondern ein ganz besonderer Handschuh. So, da sind wir auch schon. Neuartige VR-Handschuhe für realistisches Wärme- und Kältegefühl. Also wie geil wäre das, wenn wir hier wirklich in der VR-Welt Kälte und Wärme spüren könnten. Und äh, ja, hier sind wir uns gerade oder befinden wir uns gerade auf mix.de. Wer die Seite nicht kennt, ist unten verlinkt in der Beschreibung. Und ja, mehr Emissionen in VR sind VR-Handschuhe eine sinnvolle Möglichkeit. Also meiner Meinung nach mit Sicherheit schon. Also wenn es denn die Technik hergibt, wir gucken gleich mal, wie, ganz, wie realistisch das Ganze ist für den, für den Massenmarkt. Aber wenn es denn so, so solche Handschuhe gibt, dann müssen die auch getrackt sein. Denn äh, was nützt es mir, wenn ich Handschuhe habe und ich muss weiterhin meinen Controller anfassen und ja, spür dann hier so ein bisschen Wärme oder Kälte, macht für mich keinen Sinn. Also wenn, dann äh, müsste es schon wirklich ja, wirklich in die VR-Welt was anfassen können und mit meinen Händen. Und äh, dann fehlt natürlich auch wieder, ja, klar, wenn ich irgendwas sehe in der VR-Welt, eine Dose, pack die an. Ich könnte die ja natürlich in der realen Welt dann einfach die Hand zumachen und da fehlt dann auch wieder ja irgendwas, ein Mechanismus, der meine Hand dann so hält, dass ich die nicht wirklich mehr schließen kann, weil ich umfasse ja was. Und äh, das ist, glaube ich, dann so weit weg, da brauchen wir gar nicht von reden und ähm, technisch mit Sicherheit möglich, aber wahrscheinlich auch gar nicht zu bezahlen und äh, wahrscheinlich auch sehr, sehr klobig das Ganze. Von daher werden wir erstmal froh, wenn wir einfach nur Kälte und Wärme spüren könnten, das wäre schon cool. Aber auch, äh, das wäre geil, wenn es nicht nur an den Händen wäre, sondern äh, am ganzen Körper und da wird ja auch daran geforscht, dass es so wirklich komplette Anzüge gibt. Ja und an diesen Handschuh, da forscht ein Korea koreanisches Forscherteam dran, das Korean Institute of Science and Technology, kurz KAIST Und äh, ja, die haben diesen autarken thermischen Handschuh entwickelt. Und äh, ja, der kommt ohne externe Anschlüsse daher, also man, man hat keine Kabel oder sonst was. Und äh, wir schauen uns, uns mal ganz kurz das Ganze an. also man hat ein Interface-Board am Handgelenk und äh, da ist auch die äh, Stromversorgung drin und so weiter und so fort. Und äh, hier, hier sehen wir uns das, das, die Technik mal so ein bisschen, können wir uns da ansehen. Und äh, hier wird auch gleichzeitig äh, die Temperatur der Hand gemessen, damit äh, dann auch wirklich der, der Temperaturunterschied ermittelt werden kann zwischen äh, unserer Hand und dem, äh, ja, was wir da anfassen gerade, das Spiel wird dann mit uns oder mit den Handschuhen kommunizieren und wird dem äh, Handschuh dann sagen, hallo, das ist gerade hier 25 Grad oder das ist 10 Grad und dann versucht er natürlich runter zu und das soll innerhalb von, ich glaube 0,5 Sekunden 10 Grad Unterschied schaffen, also das ist schon enorm. Ja, das Ganze wird wahrscheinlich über Bluetooth äh, gehen. Hier TXRX ähm, ist dann die Bluetooth. Ja genau, Bluetooth steht ja auch hier. Die Bluetooth-Verbindung, also Senden-Empfang-Botschaften, äh, äh, die dann da ausgetauscht werden zwischen PC und dem Handschuh. Hier haben wir diese ähm, TETS, nennen die die TETS-Driver. Und äh, die sind hier angebracht und wahrscheinlich auch hier. Und äh, die werden dann Kälte und, und Wärme simulieren. Äh, die Piezo-Elektronik. Elektronen, ähm, weiß ich nicht, für was die dann da sein sollen. Ähm, ja, also Piezo erzeugt ja Spannung, wenn wir uns, wenn wir es wenn bewegen. Das kennen wir auch vom, vom, vom Feuerzeug, dieses diese Piezo Zünder Und äh, die generieren eine Spannung. Und ob das dann dadurch auch aufgeladen wird oder was damit genau dann gemacht wird, bin ich mir jetzt nicht sicher. Ähm, ja, auf jeden Fall wäre es eine Möglichkeit, den Akku aufzuladen. Könnte man damit auf jeden Fall machen. Ähm, oder die, ja, oder die, diese Thermo-Devices, ähm, die werden damit gefüttert, um diese Kälte und Wärme zu generieren. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Also genaue ähm, Funktionsweise, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Sieht auf jeden Fall sehr komplex aus, das Ganze. Und es ist wahrscheinlich auch nicht so ganz einfach umzusetzen. Jetzt lesen wir mal ganz kurz durch. Die Sensoren lösen thermische Reize auf der Haut aus und übertragen so die simulierten Temperaturen. Gleichzeitig wird die eigene Körpertemperatur gemessen und für die Temperatursimulation berücksichtigt. Das System funktioniert in Echtzeit. Die Sensoren können bis zu 10 Grad Unterschied in weniger als einer halben Sekunde simulieren. Also weniger als einer halben Sekunde ähm, ist schon Echtzeit. Und äh, da wird man keinen Unterschied feststellen. Äh, okay, wir haben jetzt hier eine Riesenverzögerung oder so. Es sei denn, die Hand ist 37 Grad und äh, wir packen was an, was minus 20 ist. Und das wird das Gerät wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen dafür. Ja, und hier ist leider der kleine Wermutstropfen. Äh, der Handschuh ist bislang nur ein Prototyp und äh, für universitäre Testreihen brauchbar. Er muss jedes Mal angepasst werden an denjenigen, der das auch trägt. Aber wer weiß. Äh, wie die Technik voranschreitet. Vielleicht werden wir irgendwann solche Handschuhe auch kaufen können. Und ich denke mal, da gibt es genug Ansätze. Und ja, hier wird ja genug nochmal vorgeschlagen. Der Beitrag ist definitiv unten verlinkt. Also könnt ihr auch euch nochmal genauer durchlesen. Ich wollte es euch nur nochmal kurz hier anreißen. Das Ganze, ich fand es interessant und passt auch zum, zum Haptik-Thema. Und hier steht auch nochmal, Gabe Neville von Valve glaubt an die Gehirnschnittstelle. Längst nicht so weit entfernt. Und Elon, Elon Musk lässt mit Neuralink an einer direkten Manipulation des Gehirns forschen. Ja, ist eher Sci-Fi-Horror, aber gut, äh, da muss jeder seine eigene Meinung bilden. Was denkt ihr dazu, zu dem Thema? Könnt ihr gerne in die äh, Kommentare packen. Würde mich natürlich auch äh, freuen, eure Meinung dazu hören und, und zu lesen. Und jetzt kann ich euch nochmal ganz kurz die englische Seite zeigen. VR Times. <lacht> und äh, hier ist auch nochmal ein anderes, anderes Bild, was wir uns anschauen können. Und äh, Virtual Cortex. Also geht direkt dann aufs Hirn und äh, die... Die zeigen auch hier die Reaktionszeit, wie lange das Ganze dann dauert und äh, wie lange wahrscheinlich das Gehirn braucht, um es umzusetzen und so weiter und so fort. Und der Handschuh. Und äh, ja, hier unten ist nochmal das gleiche Bild, was ich euch eben schon gezeigt habe. Oder Ähnliches. So, das ist auch unten verlinkt. Und äh, gehen wir zum nächsten Haptik-Thema. Und das hat was mit Schwertern zu tun. So und hier sind wir beim nächsten Thema, der Saber Grip. Mit diesem VR-Controller spürt ihr jeden Schwertstreich und ja, hier sehen wir ihn auch schon und ja, sieht halt aus wie ein Schwertgriff, würde ich fast sagen. Könnte äh, von Luke Skywalker sein, <lacht> auch wenn er so ein bisschen anders aussieht. Ja, Tactical Haptics entwickelt einen Haptic-Controller leider nur für VR-Arcades, weil der halt ziemlich, ziemlich teuer ist, das Ganze. Und äh, nachher gibt es auch noch ein kleines Video zur Funktionsweise, wie das Ganze funktioniert. Ähm, zur kleinen Erklärung, also zum einen bewegen sich hier zwei Platten hin und her. Je nachdem, äh, wie ich die Hand und das Schwert in, in, in VR führe, bewegen die Platten sich halt und das soll halt eine ziemlich coole Immersion dann äh, darstellen und äh, uns geben als ob man wirklich halt ein Schwert in der Hand hält und das wäre halt cool für Blade and Sorcery, äh, Until You Fall, äh, Beat Saber wäre ja auch eine Möglichkeit, also alle Schwertgames und äh, ja hier steht auch was von Angelsimulationen, da gibt es auch ein Video zu, das kann ich euch gleich mal testen und äh, ja alle alle Links sind eh in der Beschreibung, könnt ihr auch mal raufgehen dann und ähm ja, die haben ja schon mal einen anderen Controller entwickelt, auch für VR-Arcades, äh, den kann man wohl wirklich als, als Waffe auch nutzen, als äh, Pistole oder Maschinengewehr und hier gibt es dann auch einen Test dazu, schaut da auf jeden Fall auch mal rein, ähm, das wollte ich euch also nicht noch zeigen oder kann ich euch gleich noch zeigen, aber äh, kommen wir erstmal zu dem hier und äh, ja. Der Saber Grip war zunächst als günstigere Variante zum modellaren Standardcontroller von Tectal Haptics gedacht, der für VR-Shooter entwickelt wurde. Und das ist der hier, der Test, und der äh, soll wohl auch ganz gut gewesen sein. Ähm, nachdem ein Arcade-Partner großes Interesse an Sabergrip Grip zeigte, entwickelte Tectal Haptics den Prototypen zu einem vollwertigen Produkt weiter und programmierte eine schwertkampf tech demo die im folgenden Video zu sehen ist. Und ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt mal an. So, und hier sind wir schon bei der tech demo und... Äh, Klicken wir mal an. Schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. So. Also eine ganz einfache Tech-Demo, aber soll halt zeigen, wie sich das Ganze hier bewegt. Und äh, wie ihr schon seht, die Platt gehen immer auf und ab. Also ich kann mir das echt nicht vorstellen, wie sich das dann wirklich in der Hand anfühlt, weil... Sieht jetzt nicht besonders aus. Wenn er natürlich auch verschiedene Waffen simulieren kann, ist es natürlich umso besser. Und da wird natürlich auch ähm, ja, Vibrationen, Vibrationsmotoren drin sein und so weiter und so fort. Und wahrscheinlich auch hier Motoren, die äh, dann irgendwie Ge Gewicht äh, simulieren. Das geht natürlich auch durch Rotation kann man sowas auch erreichen. So, das erstmal zur Funktionsweise. Gehen wir mal zurück auf die Homepage. Ja, und dann äh, hier nochmal VR-Controller mit Angelaufsatz. Das volle Potenzial dürfte der Controller erst in tollen Schwertkampfspielen wie Blade and Sorcery. Genau, wie ich eben erwähnt habe schon. Und äh, eine zweite Tech-Demo demonstriert das Potenzial des Saber-Grips. Für Angelsimulation. Das können wir uns mal jetzt im Klein angucken, mal ganz kurz. Und wo beißt der Fisch? Wo beißt der Fisch? Okay wenn so ein Aufsatz dran ist, ist es natürlich dann äh, mega ne? für alle äh, VR-Angelfenster draußen. Und äh, wenn das Ganze sich dann bewegt, wenn ich die Angel aus, ausfahre oder auswerfe, ja, natürlich umso cooler. Ja, könnte aber auf jeden Fall selber mal raufgehen. Äh, Jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zum Test von den normalen Tactical Haptics Controller. So, und da sind wir dann hier nochmal auf der äh, normalen Haptic-Controller-Seite oder beim Test. Also da hat der Redakteur äh, das 2018 testen dürfen und hier sehen wir diesen klobigen, ja, Controller. Und der hat äh, drei Magnetpunkte gehabt. Äh, hier sehen wir einen, hier sehen wir einen und ich glaube hier unten irgendwo. Und äh, die Controller konnte man, wie man ihn hier sieht, äh, auch zusammenstecken. Und äh, dann kann man das als Gewehr nutzen, als normale Pistole und... Äh, wie wir hier sehen, hier haben wir auch die zwei Platten. Und äh, die werden auch wieder mit ja, irgendwelchen Motoren, Vibratoren ausgestattet sein, äh, wenn man schießt, dass man da wirklich ein, ein haptisches Feeling hat. Und ja, da durfte er das Ganze testen und äh, er war auch relativ begeistert von dem Teil. Aber auch wieder nur für VR-Arcade-Hallen. VR also ja, leider schade, <lacht> aber sowas wird mega teuer sein und äh, lohnt sich noch nicht für den mainstream von daher müssen wir da noch ein bisschen warten oder einfach in die vr Hallen äh, reisen, die sowas schon haben zu Hause. Ja, und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal ganz kurz die Seite von BeHaptics an. Ja, hier sind wir auf der BeHaptics-Seite und äh, ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Suit up your virtual sense. Ja, natürlich. Ne? Dafür ist die mal gemacht worden für Militäranwendungen, sage ich mal, oder für äh, Militärspiele aber kann natürlich für alles andere äh, genutzt werden. Und äh, am geilsten fände ich es, wenn wirklich ein nativen Support für irgendwelche Horrorspiele da wäre, äh, wenn man irgendwie von irgendwas angefasst wird, äh, ja, irgendwas greift von hinten in den Rücken rein oder so, dass man das dann merkt. Und ja, und äh, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man die äh, Haptics-Weste nutzen kann. Einmal haben wir hier einen Nativ-Support. Da gucken wir uns gleich mal die, die Content-Liste an, welche Spiele da wirklich die BeHaptics Weste nativ supporten und unterstützen. Und dann gibt es die Möglichkeit Audio to Haptic. Und da wird einfach aus der Audiospur irgendwas generiert, was dann vibriert und so weiter und so fort. Ist natürlich bei Weitem nicht so gut wie das native, aber auch eine Möglichkeit, um das Ganze dann trotzdem zu nutzen. Aber ich würde natürlich immer wieder auf native Support setzen und äh, schauen wir uns da jetzt mal die, die, die äh, Liste an und da gibt es Half-Life Alex und hier ist nochmal Mod. Also man kann eine extra Mod für Behaptics runterladen und das werde ich dann auch machen, wenn ich ähm, Half-Life nochmal teste mit der Behaptics Weste und äh, Blade and Sorcery ist natürlich auch ein richtig geiler Titel, den man damit testen kann, auch Mod. Swill of the Fight nutzt es auch nativ, also das werde ich testen definitiv. Uh, VR-Chat habe ich einmal reingeguckt, ist nicht meine Welt, aber uh, soll auch ganz coolen Content bieten. Uh, tower Tech habe ich ja öfters schon auf meinem Kanal gezeigt und uh, ja, macht auch mega Spaß das Spiel und das stelle ich mir auch cool vor mit der Behaptics-Weste. Ja, dann haben wir hier noch crisis free habe ich auch noch nicht getestet. Wildlands, Virtual Battlegrounds und so weiter und so fort. Space Junkies habe ich auch schon mal getestet auf meinem Kanal. Und so weiter und so fort. Also hier werde ich mir ein paar Spiele raussuchen und die mal ganz kurz testen. Werde ich auch um ganz kurze Gameplay-Sachen zusammenschneiden und euch mal zeigen, äh, wie ich das so erlebe in, in äh, VR mit der B haptics weste Und äh, ja, jetzt können wir uns mal ganz kurz anschauen, was das Ganze hier kostet. Und das ist auch ein Grund, warum ich äh, so einen Teil noch nicht gekauft habe, weil ich muss auch sagen, ist ganz schön teuer, ne? 500 Dollar und ja, äh, hier, hier sehen wir, sind ähm, 40 Vibrationspunkte, haben wir hier vorne, hinten und so weiter und so fort, also nicht wenig und da gibt es halt noch mehrere Sachen, die man hier zusätzlich kaufen kann, könnt ihr euch auch mal anschauen, äh, der, die Seite ist unten auch verlinkt, ja. Das war es erstmal zu dem hier und äh, ja, ich werde die Weste testen, werde ein Video dazu machen und äh, ja, dann könnt ihr euch auf ein neues Video freuen mit Behaptics und äh, ja, gehen wir mal zum nächsten Thema. So, hier haben wir noch eine News von der VR-Legion und äh, ist jetzt keine neue News. Ähm, jeder wird es wahrscheinlich mitbekommen, aber ich wollte es trotzdem nochmal in die News mitnehmen und das ist das letzte Hardware-Thema, sage ich mal. Also ich möchte die News-Sendung jetzt immer so ein bisschen aufteilen in Hardware und dann am Ende nochmal über games Sprechen, vorstellen, und was gibt es Neues bei äh, unseren Early Access Versionen, ähm, was ist geplant und was ist neu erschienen, eventuell einen Trailer anschauen zusammen. Und äh, ja, das habe ich so vor geplant und ja, da würde ich auch wieder eure Meinung gerne wissen, wie ihr das findet und äh, ja, einfach in die Comments schreiben. So, jetzt kommen wir aber mal zur, zur News. Ja, bald gibt es einen Facebook-Zwang bei Oculus-Usern, also äh, momentan hat man ja ein Oculus-Konto, und äh, man kann sich natürlich jetzt immer noch äh, ein Facebook-Konto noch anmelden, aber bald wird wirklich Zwang. Und äh, ja, für alle neuen Geräte ab Oktober 2020 und äh, ja, für alle ja, vorhandenen Oculus-Nutzer, die werden im äh, Januar 2023 dann dazu gezwungen, diesen Facebook-Account dann äh, sich damit anzumelden. Gut, fast jeder hat einen Facebook-Account, ist klar. Aber ähm, ich finde es trotzdem nicht in Ordnung, dass man da gezwungen wird, Facebook zu nutzen. Ähm, ja, ist auch wieder eins klar, was wollen die Daten? Ne? Jeder, egal ob Google mit, mit Android, äh, ja, Facebook jetzt mit Oculus, die wollen einfach Daten abziehen. Und äh, ja, da bin ich auch mal auf eure Meinung gespannt. Was sagt ihr dazu? Und äh, ja, ich finde es nicht wirklich, ich bin kein Facebook-Freund, ich bin auch teilweise nur da äh, für meinen äh, YouTube-Kanal. Aber äh, ansonsten nutze ich Facebook nicht so sehr, ab und zu mal. Aber gut, ähm, muss jeder für sich entscheiden. Aber es wird da gar keine andere Möglichkeit geben, dann wirklich irgendwann äh, das Facebook-Konto zu nutzen. Und das Ganze wird auch gemacht wegen Horizon. Und Horizon wird die, äh, diese facebook VR-Welt werden und äh, da gibt es auch noch einen Artikel zu, einen kleinen, einen älteren von Mixed und äh, ja, Facebook Social-VR-Welt, Horizon startet in den alpha tests und äh, ja, so soll das Ganze dann aussehen. Ich habe mich mit Horizon überhaupt noch nicht wirklich beschäftigt, ähm, ich habe da heute wirklich auch zum ersten Mal so ein bisschen wirklich drüber gelesen und äh, habe immer nur was davon gehört und ja, VR-Welt, Facebook, Horizon und so weiter, aber äh, mehr da ins Detail gegangen bin ich nicht weil mich sowas jetzt auch nicht wirklich interessiert, ist fast so wie VR-Chat und so weiter und ja gut, irgendwann äh, wollen die natürlich, dass alle, alle Menschen eine Oculus Quest haben und äh, dann in Horizon die Leute treffen. Natürlich sind die, die Möglichkeiten dann unbegrenzt, also man kann äh, sich direkt unterhalten, hat denjenigen vor sich, wenn dann irgendwann Eye-Tracking kommt, dann weiß man auch, wo guckt der andere hin und so weiter und so fort. Also klar sind die die äh, Möglichkeiten da unbegrenzt und auch richtig coole Möglichkeiten dabei. Man kann wirklich Gruppenchats machen und äh, kann sich treffen, kann kleine Spiele machen und so weiter und so fort wie in einem Rec -Room. Ähm, Aber sowas muss man natürlich auch mögen, sage ich mal. Und äh, irgendwann werde ich da mit Sicherheit dann auch nochmal reinschauen, wenn das dann wirklich öffentlich alles ist und äh, werde mir das mal reinziehen eventuell dann auch ein Video dazu machen. Ähm, ja, das aber erstmal zu der Hardware-Sache und jetzt kommen wir zu einem, ja erstmal zum Game, zum Gaming-Teil von der News-Sendung. Und äh, ich habe vor längerer Zeit ja das Spiel Iragon vorgestellt. Das ist eine ganz, ganz frühe Early Access und äh, ja, die will ich euch jetzt nochmal vorstellen. So, und schon sind wir auf der Repulse-Seite und Repulse hat auch schon das Spiel Experiment Gone Rogue gemacht. Das habe ich auch mal ganz kurz vorgestellt in einer Demo und äh, er ist ein Indie-Entwickler aus Bulgarien, glaube ich. Und äh, ja, die arbeiten momentan an Iragon und äh, Iragon ist ein, ja, Rollenspiel, sehr erotisch angehaucht. Auch das Ganze das sieht man auch äh, in meinen Videos, die ich immer mal wieder gemacht habe. Und äh, ja, die haben immer mal wieder neue Updates rausgehauen, also so, so Demos, wo man wirklich äh, gucken konnte, wie entwickelt sich das Spiel. Und äh, das habe ich auf meinem Kanal auch gezeigt. Und hier seht ihr, von Version 0.3.7 bis 0.5.3 habe ich zuletzt gezeigt. Es ist jetzt nochmal eine neue Version äh, rausgekommen. Und da werde ich nochmal wirklich ins Detail gehen und äh, da auch nochmal ein Video zu machen. Das ist jetzt erstmal wirklich nur zum, zum Zeigen, was hat man hier. Und äh, ja, das war eine ganz, ist halt eine ganz frühe Early-Alpha-Version. Und äh, wie man hier aber schon sehen kann, ist sehr erotisch angehaucht, das Ganze. <lacht> Muss man natürlich auch mögen. Aber ähm, ja, die arbeiten momentan daran, ähm, da nochmal eine Kickstarter-Kampagne zu starten. Äh, die brauchen Gelder und äh, ja, wie jeder Indie-Entwickler. Und ich glaube, die können echt ein nettes Game auf die Beine stellen, wenn die da die finanzielle Unterstützung bekommen. Also das, was ich gesehen habe, ich habe immer kleine Fortschritte gesehen, natürlich äh, nichts wirklich Ausgewogenes oder, oder Fertiges, aber man hat immer kleine Steps gesehen und es hat sich immer was verbessert. Und äh, ja, das muss man auch mal sehen. Und äh, ja, die Playlist äh, werde ich euch auch unten mal in die Beschreibung packen, wenn ihr da äh, Interesse, Interesse habt, äh, schaut einfach mal rein. So, und äh, ja, die haben jetzt nochmal eine Kickstarter-Kampagne gestartet oder die wird demnächst starten. Und äh, die werde ich auch definitiv in die Beschreibung packen. Äh, Wenn es dann losgeht, werde ich auch auf Twitter posten und so weiter und so fort. Also ich habe auch vor, äh, dieses ähm, Projekt zu unterstützen. Und äh, ja, so wie ich kann, werde ich da halt eine ne, ne kleine, ja, ist ja eine, keine Spende, aber eine kleine Unterstützung, sage ich mal, für dieses Unternehmen machen. Und äh, dann bin ich gespannt, was sich da tut. Und äh, ja, wenn ihr wissen wollt, um was es sich geht, guckt in die Playlist. Da ist eigentlich äh, genug Material. So, kommen wir zum nächsten Titel. So, die nächste Spiele-News. Wolfenstein VR ist jetzt auf der Oculus Quest verfügbar und... Ja, via, via Sidequest könnt ihr das Spiel auf eure Quest laden und äh, ja, der VR Entwickler Dr. Beef hat es erneut getan, also er äh, portiert immer alte Spiele auf die Quest und äh, ja, der hat es jetzt schon wieder gemacht und ich habe es äh, selber noch nicht getestet, aber der Hoshi hat es getestet und da gehen wir gleich mal äh, auf die äh, YouTube-Seite vom Hoshi82, wer den Kanal nicht kennt, äh, steht auch unten in der Beschreibung. Und äh, dem auch definitiv mal ein Like dalassen, ein Abo da lassen wäre auch echt nice. Und äh, der freut sich darüber bestimmt. Und äh, ja, der ist so also ein Retro-Zocker. Und äh, ja, das Return to karlsruhe Wolfenstein natürlich perfekt für ihn. Ja, und die Entwickler haben äh, mit der Quest-Portierung erstaunlich viele Feuerinstellungen einprogrammiert. So kann man äh, Return to Castle Wolfenstein wahlweise mit fließender Fortbewegung per Teleport, die Körpergröße für das Spielen im Sitzen anpassen und eine Linkshänder-Option ist auch aktiv. Also wenn man nicht der Hoshi mitgemacht hat, weil der ist Linkshänder und der flucht immer, wenn es keinen Linkshänder-Support gibt. Also ich glaube, der hat da immer wieder auf Twitter bestimmt den Dr. Beef belästigt. <lacht> ja, ich würde sagen. Wir gehen mal zum Hoshi rüber und schauen mal ein bisschen ganz kurz rein, oder? Ja, Grüße und Willkommen, Wurmhoshis, hier bei einem neuen Video. Wie ihr seht, Assi VR-Klamotten sind an. Es das heißt, es ist kühler geworden. Greenscreen ist wieder da. Wir zocken heute Return to Castle Wolfenstein in VR. Die VR-Mod ist ja vor einigen Tagen auf SideQuest erschienen und auf der Homepage von Dr. Beef. Jetzt Schauen wir mal, wo er da ein bisschen so in der Quest drin ist. Da Braucht ihr nichts einzustellen, das passt soweit. Was euch interessiert sind die VR Controls. Es gibt direkt links Support, was auch sofort funktioniert. Man kann die Thumbsticks auch mal wieder untereinander tauschen, was richtig geil ist, weil es gibt auch Rechtshänder, die trotzdem gerne auch mit dem rechten Stick dann bewegen wollen. Das stimmt. Also das ist cool, dass man die Thumbsticks switchen kann. Mega. Also da hat der Entwickler echt alles richtig gemacht. Es gibt Teleport, es gibt die Laser Sights, die funktionieren, die auch für Leute, die nicht so gut mit dem Aiming sind, sehr vom Vorteil ist, aber es ist noch ein bisschen glitchy, also kann ich noch nicht empfehlen. Man kann die Höhe einstellen, also wie groß ihr in dem Spiel seid, was auch sehr hilft. Es gibt Snap-Turn, Smooth-Turn, den Winkel, Gaze-Movement ist halt, ähm, ob ihr die Richtung des Controllers benutzt oder halt die Richtung des Kopfes. Ich also muss man sagen, von den VR-Controls echt perfekt umgesetzt. Jetzt gucken wir mal ganz kurz im Spiel rein, wenn er dann da wirklich mal spielt. Also das ist noch Intro scheinbar. Wir wollen den auch die Ballern sehen. Die Distanz, dass wir da wirklich vorstehen. So, da hat er doch. Die Grafik muss man natürlich mögen. <lacht> Zeig dich, du Arsch. Aber wer so auf Retro-Spiele steht. Perfekt. Würde ich fast sagen. So. Okay. Da wollte ich jetzt nur mal ganz kurz reinschauen. Also den äh, Link zum T Titel oder zum, zum Video vom Hoshi ist auch unten in der Beschreibung. Äh, ja. Schaut auch bei ihm rein. Like da lassen, Abo da lassen. Wird er sich mit Sicherheit auch freuen. Ja, ich würde sagen, das war es jetzt erstmal. Falls in der Woche nochmal was äh, Interessantes passiert ein super geiler Trailer rauskommt, was Wichtiges werde ich da definitiv dann mal einzelne Videos auch raushauen äh, zu den VR-News. Dann wird es nicht so eine komplett kompakte Sendung, sondern äh, eher was was Spontanes, Schnelles. Und äh, ja, wir können uns jetzt nochmal ganz kurz hier in groß zeigen. Ja, ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen, die zweite Sendung von den VR-News bei Tupac VR. <lacht> Und äh, ja, wie immer, ihr seht hier unten auch die Laufschrift. Das sind die Leute, die mich unterstützen, die mir äh, auch Geld gespendet haben. Wenn ihr mich unterstützen wollt, ähm, könnt ihr es auch gerne tun. Der Tipi-Stream-Link steht unten oder Tippi stream war Und äh, ja, da könnt ihr dann äh, auch spenden. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich dahingehend auch unterstützt. Und alles, was ihr mir spendet, wird nur in VR-Hardware, in Software äh, eingesetzt. Und äh, davon kaufe ich mir kein Lamborghini oder sonst was. Und äh, ja, würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich da unterstützt. Und wenn ihr mich in Livestreams unterstützt, äh, dann werdet ihr auch immer direkt namentlich genannt. Und ich kann mich dann auch live bedanken. Ja, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Äh, wenn ja, natürlich äh, Like da lassen Abo-Button nicht vergessen. Wäre echt nice und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal äh, abonniert. Und damit hilft ihr mir oder helft ihr mir momentan am meisten. Also äh, die ganzen Geldspenden sind... Echt sehr, sehr nice. Ich freue mich da immer mega drüber. Aber momentan brauche ich dringender Abos äh, als alles andere. Von daher würde ich mich über Abos fast noch mehr freuen. Zen, ihr spendet 1000 Euro. Dann kann ich mir eine neue Grafikkarte kaufen. <lacht> oder die äh, Reverb. Dann könnte ich die auch testen. Äh, <lacht> aber Spaß beiseite, Leute. Ich hoffe, euch hat die Sendung hier gefallen. Und äh, ja, dann sehen wir uns bei der nächsten VR-News-Sendung oder bei einem Gameplay. Haut rein! Bis dann.